Hallo und willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Beim letzten Mal haben wir uns um Bowser Junior im Maschinenraum gekümmert und haben dadurch den Loft freigeschalten. Und den wollen wir uns heute mal anschauen. Wir waren schon mal ganz kurz oben. Wir haben auch den ersten 100 Liter Münzstern gemacht, der auch sehr, sehr interessant war. Definitiv sehr, sehr cool. Ich glaube, wir haben, haben wir noch Mission im Maschinenraum. Ich bin mir da gerade ganz gar nicht ganz sicher ja machen wir erstmal die aber wie gesagt ich bin mir selber nicht so hundertprozentig sicher es kann auch sein dass ich da ein bisschen äh, falsch liege so haben wir da irgendwas tatsächlich nicht das heißt wir können direkt aufgehen zum loft und uns dort um die schönen neuen welten kümmern die wir jetzt sehen und das war knapp und zwar sehr knapp einen kleinen Umweg müssen wir gehen, ich dachte eigentlich, ah ne, der Weg nach ganz oben, der ist ähm, woanders. Mein Fehler. Da ist ein Luma, den können wir bezahlen, also füttern, für neue Sterne. Ja, und habe ich den Weg da hinten schon aktiviert? Ja. Ja, schauen wir uns mal den Loft an, was genau hat er zu bieten. Sehr, sehr schön hier auch mit dem ganzen Licht. Und es gibt nur vier Galaxien hier, okay. Weniger als in den anderen, da waren es glaube ich immer fünf. Ja, fangen wir einfach mal mit der Galaxie an, die 46 Sterne braucht, die Hüllenverlies-Galaxie. Oh ja, und ich glaube, die hatte ich für eine Weile vertauscht, ich bin mir gar nicht so ganz sicher. Der Zauberer auf dem Geisterschiff. Auf jeden Fall gibt es hier sehr, sehr interessante Missionen, auf jeden Fall. Und auch gar nicht so einfache wer, wer hätte es gedacht. Wir sind. Wir sind jetzt im Loft, also. Wir sind schon extra. Wir sind eigentlich schon so in den letzten Welten des Spiels. Viele, viele neue Welten sehen wir tatsächlich gar nicht mehr. Jetzt müssen wir uns mal um die ganzen Leute kümmern. Ah, gegenwärtig im Urlaub. Ähm, ich meine, auf Erkundung. Warte einen Moment. Ja, ja, Captain Toad. Mhm. Total, aber erkunden. Ich liebe meine Kanone. Der Arme, der, der Arme Toad, der, der kann natürlich ein bisschen schlafen. Ich meine, ich meine, schaut euch doch mal an, wie viel die erkunden. Vor allem Captain Toad der erkundet ja total viel. Also die Leute brauchen die Abwechslung und die Pause. So und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was man machen muss. Ich weiß auf jeden Fall, dass man hier irgendwie ein geheim, äh, eine geheime Mission machen kann. Eigentlich hätte man den Stern daneben können, aber jeden na ja, jetzt, jetzt bin ich gearscht und muss das hier machen. Warte mal. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück und ähm, hol mir den Stern. Ohne den wird das ein bisschen schwer. So, nochmal. So, wenn ich... okay, diesmal habe ich ihn. Dann soll das kein Problem werden. So, und weg mit euch allen. Es gibt richtig viele Sternteile. Das ist einfach... Awesome. Wo seid ihr? Alter, geil. Okay, das war's auch schon. Ich dachte, das bringt irgendwas, wenn man das einsammelt. Ich mache es normal. Weil ihr habt da vielleicht sicherlich auch noch was anderes gesehen und zwar ist da noch eine zweite insel und die können wir uns auch schießen und die kennen wir doch die haben wir sogar im letzten part schon äh, wir haben die im letzten part noch mal gesehen und zwar ähm, ist das die galaxie oder der planet wo wir gestrandet worden sind am anfang unseres abenteuers der allererste Planet. Und im letzten Part haben wir hier 100 Liter Münzen gesammelt. Und hier verändert sich die Größe des Planetens übrigens. Ich dachte, es gäbe irgendwas Besonderes hier noch. Oh ja, das ist nur so eine kleine Anlehnung an, den, äh, an die andere Mission mit. Ja, der Planet wird immer kleiner. Oh, der verschwindet sogar komplett. Okay, ich dachte eigentlich, es gäbe hier irgendwie noch was anderes, einen eigenen Stern, aber anscheinend doch nicht. So, und das Feuer bitte nicht hier verwenden, weil das Feuer brauchen wir jetzt hier unten und, naja, wir kennen es ja, wir hören es ja, die Feuerblume ist zeitlich begrenzt. Und deshalb sollten wir uns beeilen. So. Und dann schauen wir uns mal um hier in dieser Höhle. Au. Au. Was ist denn hier? Oh, Karmec, natürlich direkt. Die Musik ändert sich. Das war so einer sehr, sehr coolen wie ich finde. Und ich wusste nicht, dass man diesen Shortcut nehmen kann, aber den nehme ich gerne. Ich weiß nicht mehr, ob es überhaupt ein Shortcut ist. Klar, ich wollte eigentlich mit dem Toad reden, aber ich denke mir so, ah, wenn ich jetzt schon hier bin. Okay, jetzt habe ich sie eh Okay, reden wir mit Toad. Äh, bitte nicht darunter. Jesus-Truppe erkundet einen unterirdischen See. Okay. Und wie war das mit Captain Toad? Äh, erkundet viel. Nee, war das, glaube ich, schneller, wenn ich das so mache. Uh, was machst du denn hier, Toad? Hier ist ein Tunnel. Das hast du super gemacht, Captain Toad. Äh, das ist gar nicht Captain Toad. Einer von den Toads halt. Ähm, warum reagiert das nicht? Wow. Egal, schwimmen wir mal hier hoch. Hätte ja, irgendwie die Motion Control wir gerade. Die ist gerade ein bisschen schweißig drauf. schnell wegschwimmen wir von den Quallen, sonst killen die uns noch und das wollen wir unter allen Umständen vermeiden und da sind wir auch schon angekommen am Schiff. Na, was gibt's denn hier? Alter Kamek, den Boss hatten wir ja schon mal mehr oder weniger, glaube ich, ähnlich wenn ich mich nicht irre ich bin mir gar nicht sicher es tut mir wirklich leid ich bin mir nicht sicher ich glaube den hatten wir schon mal so ähnlich bei irgendeinem bowser level bei einer armada ich bin mir aber nicht ganz sicher ich glaube schon ein bisschen einfacher war er da glaube ich habe ich mich glaube ich ein bisschen beschwert darüber dass ich den ein bisschen sehr einfach fand aber das habe ich wohl verwechselt wobei ich auch wusste dass es das auch noch mal schwerer gibt. Und bam und das! Uh, was mal da jetzt? Ja, jetzt will er es wissen. Und jetzt müssen wir hier hoch. Oh, ich soll er? das dass wir uns nicht treffen lassen, weil, naja, der große Kamek hat jetzt auch kleine Kameks rufen, die ihm ja, schon gut unter die Arme helfen. Und weil man ja auch wenig Platz hat, ist das ein bisschen gefährlich. Deshalb sollte man die auch immer einfach so schnell kennen wie möglich, auch wenn der sich, glaube ich, wieder neue Kamex herbeizaubert, oder? Oder doch nicht. Vielleicht auch später erst. Und komm, nimm das. Was das? Nee. Man muss noch ein paar Treffer landen. Oh mein Gott, ist das wenig Platz. Vor allem, dass hier immer so drei Stück rauskommen. Also, man sollte die echt so früh wie möglich loswerden, weil. Das wird schwer. Und da holt er sich auch schon wieder neue k max Und ihr habt gesehen, ich habe mein Best getan, den direkt zu treffen. Aber dann hat mich leider das Feuer getroffen. Oh. Zwei Treffer braucht man nur. Also, zweimal zwei Treffer. Einmal zweimal unten und einmal. Zwei Treffer hier oben und da haben wir auch schon unseren ersten Stern Auf, wenn es jetzt schon ein bisschen ist seitdem die Aufnahme gestartet hat Ich meine, man erwartet ja auch, dass die Missionen schwerer werden und länger dauern Und die werden noch deutlich länger, das kann ich euch versprechen So, Sternteiler, die nehme ich gerne Dann schauen wir uns mal Machen wir die... Machen wir die Welt weiter? Ich würde sagen, wir machen noch... Ja, wobei... Ich... Ja, mysteriöse Kreisgalaxie. Ich würde sagen, ich mache doch noch eine Mission jetzt. Weil, ähm, die mysteriöse Kreisgalaxie kann man immer noch mal machen, wenn man noch mal ein bisschen Zeit hat am Ende des Parts. Weil, ähm, das sind kurze Mission. Spaziergang am Himmel. Okay. Uh. Ich glaube, da haben wir... wir haben ein bisschen Militär hier. <lacht> <lacht> Captain Toad ist alles okay. Dieser Pumpmaulwurf sollte stört unsere Erkundung. Ja, ja, deine deine Erkundung vor allem. Deinen dein Teil der Erkundung vor allem. Die Kanone wurde besetzt. Ja, das sollten wir vielleicht ändern. Ich habe gehört, ein paar Melonen könnten helfen. Und zwar schön ins Gesicht. Das ist eigentlich was cool, weil den Boss, den hatten wir, glaube ich, schon von einer Weile in der, wie hieß sie, in der Herbstwaldgalaxie, galaxie also diesem Klon, der ähm, Honigbienen-Königreich-Galaxie, oder wie es heißt, ähm, bekämpft. Nur, dass da ganz viele Stacheln waren und dass man da einfach auf ihn drauf springen musste mit einer Stampfattacke. Diesmal muss man halt, ähm, ja, die Melonen benutzen, die hier liegen, zum Kämpfen. Und. Was bringt mir das? Gibt's hier irgendwas? Keine Ahnung, ich nehme auf jeden Fall einfach mal die, die, äh, Sternteile mit, die ich hier kriege. Wenn ich hier alle besiege. Oh mein Gott. Boah, sorry für die... Soundplex. Das hört sich echt grauenhaft an teilweise. Aber die gibt es nun mal manchmal. Da kann man auch leider nicht viel gegen machen. So. Und was machst du? Du schläfst weiter, obwohl hier äh, mal Krieg war. Ja, naja, fleisch haben. So, Captain Todd, hast du was zu sagen? Ich habe dir geholfen. Danke, jetzt können wir unsere Erkundung fortsetzen. Ich liebe meine Kanone. Mhm. Also, die freuen sich. So, und jetzt können wir hier schön hochklettern. Uh, wir brauchen hier, wie es aussieht, eine Eisblume. Gibt es denn hier eine Eisblume? Nee, ich glaube nicht. Wir gehen mal kurz hier hin. Vielleicht hast du einen Tipp. Na? Kannst du darüber nach oben laufen, wenn du das Wasser gefrierst? Ja, ja, ja. Das, das kennen wir ja. Aber genauso wie ähm, die Feuerblume ist die Eisblume ein zeitlich begrenztes Item. Und in der Nähe habe ich jetzt keins gesehen. Ich hätte aber eine Idee tatsächlich. Und zwar... Werde das erklären, warum man überhaupt äh, den Boss hier besiegen muss. Und zwar schnappen wir uns hier die Feuerblume. Wir haben gesehen, da waren jetzt, waren jetzt nicht so nicht nur sogar zwei, äh, sondern sogar drei ähm, Fackeln. Und dann versuchen wir die mal anzuzünden. Ich könnte mir vorstellen, dass es eventuell tatsächlich eine nette Eisblume geben könnte. Ja. Richtig gedacht. So. voll allem haben wir verloren, aber es gibt natürlich direkt das nächste Item. Es wird nicht. Es wird kein Halt gemacht. Da, da. Oh mein Gott. Bitte. Ich hoffe, ich brauche da nicht noch. Ich brauche die noch nicht gleich oben. Okay, nein. Oh mein Gott. Schnell weg. Bevor ich. Nachher noch sterbe oder runterfalle ich könnte darüber, aber ich gehe jetzt erstmal hier lang. Oh, ah, diesmal haben sie es ein bisschen angepasst hier. Ich glaube, ich glaube, hier muss ich gar nicht hin. Kann das sein? Oder nee, doch, doch, doch, das passt. Verdammt, ich hätte auch einfach so hier gekonnt Ich meine, ich habe es ja eben auch ähm, in der ersten Mission ohne geschafft. Da hochzukommen mit einem einfachen äh, rückwärtssalto ah, schade das war nix ich mag die musik die ist nice so kam nichts von euch habe ich schon beim letzten mal ein paar gekillt in der letzten mission und ich bin dafür, dass das auch weiterhin so bleibt. Dass ihr dann schön weg seid. Ah, ich muss ein bisschen springen. Okay. Ähm. Okay, ein bisschen später. Jetzt hat's geklappt. Und ich schieße uns hier richtig weit hin. wir haben schon wieder so einen winzigen Planeten. Mit ganz vielen... Schieb, schieb. Ah komm, lass, lass die mal killen. Weil ich habe so ein kleines Gefühl, dass sich etwas wiederholt, was wir in dieser Galaxie gesehen haben. Oder zumindest ähnlich passiert, glaube ich. Und zwar haben wir einen kleinen Planeten, eben ge einen Großplaneten gehabt, der klein geworden ist. Und diesmal glaube ich, dass genau das Gegenteil passiert. Oder? Nee, doch nicht. Okay. Dachte, eigentlich, das wäre so. Naja, man kann ja auch falsch liegen Oder war das hier? Ich weiß es nicht. Was muss ich hier machen? Einfach nur das Ding runterschrauben oder was? Ähm. Uh, das ist ganz gemein, oder? Ah ne, doch nicht. Ich habe es für schwerer gehalten. Ich weiß ehrlich gesagt ich nicht, mal was machen muss hast du eine idee in der wassermelone im zentrum ist ein powerstern versteckt schieße die tennisbälle mit stampfattacken auf die melone und zerstöre sie die tennisbälle oh, ach so oh das ist eine richtig coole idee wobei ich es aber ehrlich gesagt cool gefunden hätte wenn einem äh, das game ist jetzt nicht unbedingt so schnell Vielleicht indem man einfach mit den anderen redet. Ich entschuldige mich, dass das so laut ist gerade im Hintergrund, weil... Flugzeuge fliegen gerne bei mir rum anscheinend. Wieso auch immer. es macht nicht mal Sinn, weil kein Flughafen hier ist, aber... Hey, die haben Bock. Und da haben wir auch den Mond. Ich glaube, wir sollten dennoch aufpassen, dass wir nicht zerstört werden von diesen Dingern. Und schnappen uns diesen Stern. Ja. Zwei Sterne haben wir heute geholt. Nicht so viel. Ich glaube, wir haben selten weniger geholt. Vielleicht, ja, im ersten paar haben wir, glaube ich, weniger geholt. Ja, aber ich würde tatsächlich mal sagen, dass, ich, dass wir sehr, sehr viele lange Folgen in letzter Zeit hatten, würde ich heute auch mal vielleicht eine kurz kürzere Folge in Betracht ziehen. Und ja, ich danke euch wirklich vielmals, dass ihr dabei wart bei Super Mario Galaxy. Und ähm, ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und ja, hinterlasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann. Bis dann, ciao, euer Rocky.